Hi Leute! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, Elina Show. Heute werde ich mal wieder einen Vlog machen, seit tausenden Jahren. Heute werde ich Inliner fahren. Warum? Inliner. Also, ähm, ja, es ist gleich schon, glaube ich, 18 Uhr. Und ich habe immer noch nicht meine Hausaufgaben gemacht. Super, aber Hauptsache du wirst Liner ja. fahren, ja? Ja. Jetzt will ich gleich noch ein paar Runden fahren. Danach fahren wir nach Hause. Da mache ich meine Hausaufgaben. Und danach werde ich erstmal essen. Guck mal, was du drauf hast mit deinen Laufschuhen. Das sind in... Ja, mit deinen Inlinern. Weiß okay. ja jeder, was ich meine. Du, aber eine Sache fehlt doch an dir. Und zwar dein Fahrradhelm. Habe den nicht mit. Weil? Weil ich den nicht mit hab. Aber du bist kein gutes Vorbild, wenn du jetzt ohne Helm mit Inlinern rumfährst. Ja, aber... Aber du passt auf dich auf und ich bin ja dabei, ne? Und Leute, guck mal... Ich meine Haare geschnitten, so. Wow. Also kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen, aber wenn ich jetzt mal einen Topf habe, dann kann man das hier dann immer sehen. Sehr schick. Wann warst du denn beim Friseur? Boah, ja, gestern. Gestern. Hast, hat sie gut gemacht, ne, die Friseurin? Ja. Na gut, so, dann lauf mal. Fahr mal, meine ich. Super, also fahren kannst du. Ja, aber abbremsen. <lacht> noch nicht ganz, ne? Das lernen wir noch, ne? Gut, aber es ist echt Zeit. Wir müssen nach Hause fahren, düsen, laufen, wer auch immer. Wie auch immer. Ach stimmt, wie auch immer. Also willst du noch ein paar Kunstwerke zeigen oder wie sieht es aus? Ja. Hm. So, ich habe jetzt äh, Hausaufgaben zu tun. Ja, die mache ich jetzt einmal. Und zwar, ich habe die Seite 53 und 52 auf. Und die werde ich gleich machen. Dann werde ich noch hier was abschreiben. Und zwar meine ganzen Fehler bei dem Diktat. Und ja, wir sehen uns dann halt, wenn ich fertig bin. Eine Ewigkeit später. So, ich bin jetzt... Fertig. Hat vielleicht 15 Minuten oder 10 Minuten gedauert. Und Fehler habe ich auch. Also Fehler gab es ja. So, ich bin jetzt frei. Ich werde jetzt schnell meine Schultasche packen. Und. Achso, nee, die. Meine Schultasche, die ist schon gepackt. Deswegen habe ich wenig zu tun. So, jetzt habe ich mir auch verdient, was zum Essen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig gegessen habe, weil ich will nicht aufnehmen, wie man den Zuschauern beim Essen mm. Mm -hmm. Guck, ich meine so. Wieso macht man das? Ja, auf jeden Fall, bis gleich. Irgendwann später. So Leute, ich habe jetzt gegessen, ich, hab, ich musste mich umziehen, selbst meine Hose habe ich umgezogen, weil... Ja, weil ich bin natürlich, also mein Leben geht nie ohne Kleckern. Also ich bin so gesagt ein Kleckermonster und ja. Und ich zeige euch heute, wie ich Augen male. zeichne. Aber okay, also ich drehe mal kurz die Kamera um. Also das wird jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall zuerst zeichnen wir einen Strich. Ich muss jetzt nicht groß sein, aber ich mache halt so. so da müssen wir mal kurz anspitzen aber jetzt kommt mein Lieblingsmoment und zwar die Wimpern also bevor die Wimpern kommen müssen wir diese Striche machen bei dem Auge ist Jetzt kommt mein Lieblingspart. Die Wimpern. Vielleicht will ich euch noch mal was Neues zeigen, was ich habe. Also ja, der ist noch etwas zerknickt, weil er in so einer kleinen äh, runden Box lag. Aber ein kleiner Mini poppelt und wisst ihr, was ich jetzt damit mache? Hier ist mein Schlüssel. Ein bisschen, schon etwas voll, aber so viel kann ich schaden. Also das Problem ist, es kann nie genug sein. Gar nicht mal so schlecht, will ich sagen. Und ähm, wisst ihr, was ich noch mache? Damit mein Schlüsselanhänger nicht so langweilig ist. Ja. Drei Pipopper. Die haben auch so eine Kette. Und deswegen... Ich glaube diesen äh, Dimpel nehme ich weg. Weil der nervt Weil deswegen sieht es auch so voll aus. Und dann machen wir mal eine kleine Pipopper drauf. Das äh, ja, ist jetzt etwas zu voll, aber egal, auf jeden Fall Leute, ich hoffe euch hat mein kleiner Vlog gefallen. Wenn ja, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mal wieder solche Videos machen soll. Ja, also Tschüss hab euch lieb und bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich oh, hab's alle lieb.